Herzlich willkommen bei meiner ersten Map-Vorstellung auf meinem Kanal. Es handelt sich dabei um die Papenburger Map, die gestern aus rausgekommen ist. Die Link, der Link zum Download findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Wollen wir doch gleich mal starten und zwar starten wir gleich hier mal im Zentrum äh, im Dorfzentrum von Papenburg. Es handelt sich dabei um eine Vierfach-Map. Das ist wahrscheinlich die erste Vierfach-Map, die wirklich spielbar ist und ähm, sich auch sehr gut eignet, um mit euren Kumpels zusammen einen Multiplayer zu starten. Ne? Damit es nicht so eng ist auf der Karte, da kann man richtig schön äh, verschiedene Höfe aufbauen und dazu äh, kommen wir dann gleich in diesem Rundgang hier. Ja? Okay, wir starten gleich mal im Flugmodus. Wir sind gerade hier, sagen wir mal, am Kanal in Papenburg. Äh, ist ja sehr bekannt äh, durch die Meierwerft äh, an sich, ähm, wo die großen Kreuzfahrtschiffe äh, gebaut werden und dann in einem komplizierten und aufwendigen Verfahren dann ins Meer gebracht werden. Ja, zum Hafen nach Hamburg. So. Alles klar, ohne weiteres ähm, gehen wir gleich mal auf die Übersicht in der Karte. Ähm, also wie gesagt, es handelt sich um eine Vierfach-Map, also die, die Felder scheinen ähm, zwar vielleicht kleiner, aber sind eine um einiges größer als in der Standardkarte, die wir bisher kennen und wir wahrscheinlich auch schon ein bisschen sagen wir mal gelangweilt sind davon ja also ich denke es ist schon ganz gut dass endlich mal was neues kommt ähm, der modder selbst sagt es ist noch nicht ganz fertig und das ist, sieht man der karte auch an es ist noch einiges zu tun aber ich glaube einfach spielbar ist sie auf jeden fall schon mal ne? also ich habe es gibt zwar ein paar fehler im log aber ich glaube nicht dass die einfluss haben auf dann den auf das den spielverlauf ja so wenn ihr die Karte dann startet, werdet ihr die nicht ganz so viel finden, wie ich die jetzt hier habe. Ähm, ich habe hier schon ein paar Sachen vorbereitet. Und zwar aufgrund dessen, um auf euch einfach quasi zu zeigen, wie gut sich die Karte eignet, um verschiedene Spielstände oder wie ähm, ein Multiplayer zu starten mit verschiedenen Höfen. Ja, Alles klar. Okay. Ähm, alles, was hier diese Farbe hat, dieses blaue, das Bläu, bläuliche... Ähm, Dings äh, Hintergrund hat sind sind Forstgebiete ne? nur damit ihr gerade wisst äh, was ist, ist dieses blaue komische Ding da ähm, das ist ein, wahrscheinlich irgendwie ein Pattern für für Bäume von oben Satelliten oder was auch immer auf jeden Fall hier das ist alles Forstgebiet also die ihr seht also es gibt sehr viele Forstgebiete für die die Freude haben an der Forstwirtschaft ähm, ja wunderbar also wenn ihr standardmäßig startet, also ganz normal startet, landet ihr, startet ihr auf dem Hof hier. Ähm, das wäre dieser Hof hier. Habt dann auch mehrere Felder rundherum. Ähm, und ja, das ist auf jeden Fall mal, das wäre so der, der Grund, die Grundlage äh, des Startes des Spiels. Ähm, ja. Ich habe, wie gesagt, ein paar, ein paar Änderungen vorgenommen gehabt. Ähm, ich habe hier in diesem Bereich hier eine Hühnerfarm aufge, ähm, aufgestellt mit vier großen ähm, Hühnerstellen. Äh, Dann habe ich hier habe ich ähm, die, glaube ich, die Forstwirtschaft, äh, nee, die Forstwirtschaft, nein, ähm, die den Ackerbaubetrieb aufgebaut. Dann hier habe ich ähm, den Bereich für die Forstwirtschaft ähm, aufgebaut. Hier habe ich die Schafzucht hingemacht und hier habe ich den Kuh, äh, den Kuhhof hingemacht, ne? die, die Milchwirtschaft. Wir gehen gleich äh, im Detail äh, da, darauf rein, ein. Ähm, nur zum Sagen hier, auch wenn es nicht angezeigt wird, wird hier... Ist der Shop. Ich, wir gehen gleich mal in die Nähe. Wir gehen gleich mal zur Getreidemühle und starten Fall von unten links. Ja, also. Das ist die Getreidemühle. Kann man schön, ja schön hinfahren. Was ich noch nicht getestet habe, ist ob die Helfer die Wege finden also von sagen wir mal vom Hof zu Getreidemühle ich bin mir nicht sicher ob die das gleich, dann gleich finden werden ich weiß nicht ob das schon eingebaut ist ja so nur damit wir das auch schon mal vorweggesprochen haben hier könnt ihr den sonntag oder Samstagnachmittag nachmittag beim fc papenburg verbringen ähm, und ähm, äh, hier natürlich ein, äh, ja, ein fußballspiel angucken gehen Das ja? Ist auch sehr gut geeignet für ein roleplay kann man sehr äh, schön das, äh, das mit mit einbauen ja so jetzt wollten wir zum shop rüber gehen und da liegt ist hier also gehen wir gleich mal rüber so. Das wäre dann hier der Shop. Ja, natürlich sind hier die Gebäude nicht alle, also die wenigsten Gebäude sind wirklich selber erstellt. Es sind halt einfach generic Buildings aus den aus dem 19er und und so weiter ja aber wie gesagt es ist auf jeden fall schön zu sehen dass äh, es bewegung gibt in der modding äh, in der -Welt, damit karten rauskommen die auch wirklich multiplayer fähig sind ja ihr seht hier, das ist alles forst so das ist hier der bereich um den shop rum dann geht die Getreidemühle wie schon gesehen Genau, hier nochmal eine kleine Siedlung. Und hier ist dann das äh, Karten, die Kartengrenze. ja. Also hier geht es dann nicht weiter. Okay, dann gehen wir mal in Richtung, gehen wir mal unten ähm, Richtung dem Sägewerk. So, da gehe ich auch gleich wieder in die Luft, es ist einfach übersichtlicher, ne? dass äh, man hier einfach gleich mal ein bisschen mehr sieht vom, von der Umgebung und wie es ist. Also hier das Sägewerk, ganz klassisch, also ähm, nichts ähm, außergewöhnliches, aber einfach ähm, das Sägewerk in seiner Funktion hier. Und wie gesagt, hier habe ich einfach mal ähm, ein Hof hingestellt, also ein, das, das Farmhaus hingestellt für den, Acker, äh, für den, für den Forstbetrieb. Ne? So damit ähm, hier auch ähm, Maschinerie äh, äh, hingestellt werden kann, habe ich auch einen Schuppen hingestellt. Ähm, ihr seht doch gleich einfach mal, es ist mal einfach mal so, ähm, ja, einfach mal versucht etwas ähm, aufzustellen, womit wir auf unserem eigenen Server ähm, dann äh, definitiv ein, ein, ein Projekt starten werden. Falls du Interesse hast, dann äh, kannst du natürlich in der Videobeschreibung auch finden, ähm, wo und wie du dich ähm, unserem Server anschließen kannst, ne? wenn du Interesse hast, auf diese Karte mitzuspielen. Ja, wunderbar dann hätten wir das auch schon erledigt gehen wir weiter also auch der verkehr ich sehe gerade dass ähm, der, der traffic hier ähm, wieder die geschwindigkeit vom 19er hat also es ist nicht so dass die jetzt wieder durch die karte brettern wie das im 22er jetzt ist auch schön hier ne? also dieser teich sehr schön sehr schön gefällt mir gut also klar ist dass die karte wie es natürlich, glaube ich, dem äh, Landbereich Papenburg auch entspricht, sehr flach ist. Also es ist jetzt hier nicht ähm, keine Bergwirtschaft oder ähm, Alpine Farming oder so, ist hier natürlich nicht angesagt, sondern es ist halt sehr flach hier. So Dazu auch. Dann haben wir hier mh, das Einkaufszentrum. Also hier ist es zwar ähm, Grocery Store, könnte genauso sein, Aldi, Lidl und, und so weiter könnte das hier sein. Ja? Das könnte hier einfach, das ist der Supermarkt. Das einkaufszentrum und hier haben wir ähm, den den viehhändler genau wie händler ganz genau so das ist auch schon mal hier drüber So, dann gehen wir mal. Das haben wir gerade übersprungen. Das ist da behof, den ich hingestellt habe, damit man hier mal sieht, es gibt sehr viel Platz für, St also Stellflächen für Höfe äh, oder wo man auch ähm, Produktionsstätten hinbauen kann. Also hier ist eigentlich leer gewesen, auf, bis auf das Wohnhaus hier unten, das ist das ist also das Wohnhaus, ja, das ist hier schon fest verbaut auf der Karte, wenn man sie startet, das ist alles andere, haben wir hinzugefügt, um eben zu sagen, okay, hier könnte zum Beispiel eine große äh, ähm, Geflügelzucht aufgebaut werden, ja. Das wird natürlich, äh, wahrscheinlich wird es auch die Grundlage sein von unserem äh, Multiplayer Projekt, dass man einfach sagt, wir haben verschiedene Höfe mit verschiedenen Spezialisierungen und äh, dann wird da losgelegt. Ja, okay, und hier haben wir wie gesagt den Ackerbaubetrieb. Das ist dann hier auch wieder das, äh, das den Schlaftrigger. Äh, hier haben wir einen kleinen Shed. Hier sind die zwei großen Sheds und natürlich das Silo. Da habe ich mal das äh, Holz-Silo für alle Höfe, habe ich das Holzsilo hingestellt, äh, außer. Natürlich für den Forst, weil das Forst, das bringt ja im Forst nicht wirklich viel. Okay, dann ähm, haben wir schon die ersten drei eingebauten Höfe von mir gesehen. Dann gehen wir mal weiter hier zur Molkerei. Okay, das ist die Molkerei hier. Auch wieder schön eingebaut in, äh, in die Karte rein. Auch immer wieder die Brücken über den Kanal Also ihr sie könnt sehen, also es gibt sehr viel Bäum, Baum, viel Busch, Husch und Hecken und so weiter. Sieht doch wirklich schon mal ansprechend aus, ne? Wenn das äh, dann noch weiter verarbeitet wird oder bearbeitet wird, wie äh, das äh, der Modder das auch angetönt hat dann, ähm, ist natürlich, dann äh, wird das natürlich noch viel schöner, ne? wenn da die noch viel Detailarbeit kommt. Aber es sieht für mich einfach schon mal gut aus. Ne? Also klar, gibt es noch den einen und dran Fehler, wie ich gerade gesehen habe bei einem ähm, Pferdestall, den ich übrigens nicht hingebaut habe, dass da ein Baum in der, in der Scheune oder im Stall wächst. Ja, das lasse ich jetzt einfach mal ja, so stehen. Das ist kein Problem. Okay, dann gehen wir zum nächsten Betrieb, den ich immer hingebaut habe. Einfach mal so als Inspiration, eventuell. Und da habe ich drei große Schafställe hingestellt. Und auch hier wieder den Schlafträger. Einfach eine riesengroße Fläche für ähm, ja, Baufläche, die überall wieder, immer und wieder, äh, überall wieder gesehen werden oder gefunden werden kann. Ja. Okay, und dann kommen wir hier auch gleich schon zu der ähm, Feed and Grain South, also das heißt also das äh, Getreidesilo. Hier gibt es einen Fehler mit dem Spawnpunkt, also ich, ich komme hier nicht raus, auch ob ich jetzt im Flugmodus bin oder nicht, das heißt ich muss dann mich hier einfach nicht darin spawnen, sondern direkt äh, ein bisschen weiter, ja. Okay, hier haben wir die Käserei. Okay, was haben wir hier einfach andere also hier haben wir die käserei gehabt hier haben wir die spinnerei gerade nebenan also wenn wir die käserei haben wie hier das hier ist dann die spinnerei ja wo die leute hinkommen die spinnen wunderbar das ist schon mal dazu Und ab, eben wie gesagt hier ist dann das äh, die Getreidemühle, wenn ich das richtig sehe. Ja, Verkaufspunkt ähm, für Getreide. Ja, schön. Okay, und dann haben wir hier noch die Bäckerei, die ist auch schon fest verbaut. Also, da schauen wir auch gleich mal rein. Das ist hier ähm, auch hier im Zentrum von ähm, in einem Dorfsteil, ähm, Ortsteil. Auch wenn es hier französisch benannt ist, hier gibt es wahrscheinlich die leckeren Croissants und die Baguette. Ähm, wunderbar, ja, hier ist dann der... der Der Füllpunkt und natürlich hier noch die Tankstelle, eine der Tankstellen, die es gibt. Das es gibt, glaube ich, zwei Tankstellen, wenn ich mich nicht irre. Da gibt es noch eine hier unten, die habe ich gar nicht erwähnt vorhin. Dann gehen wir noch zum letzten ähm, Teil, den, das ich hingebaut habe, erstmal. Ähm, und zwar ist das äh, die große Kuhfarm. den großen kuhhof wo mit roboter also dann ein kleines äh mit mittleres, mittleres silagebunker auch hier wieder ein silo so also ihr seht es gibt extrem viel platz also diese stellflächen sind groß ach ja genau hier die bga natürlich die dürfen wir natürlich nicht vergessen ja. Das ist eine Megawatt ähm, BGA. Kostet 1, knappe 1,7 Millionen beim, im Kauf. Aber auch hier wieder genügend Fläche, um Silos hinzubauen, außer also Fahrsilos hinzustellen. Gibt also wirklich überall, immer wieder gibt es kleine Stellflächen, die man nutzen kann. Wir schauen uns gleich nochmal ähm, das hier in der Karte an. Es gibt hier einen Bereich. Der beinhaltet dann das Straßennetz und die Kanalnetze. Nicht, das gehört nicht dazu. Ne? Das, sind, das ist der, der Standorthof. Jetzt erstmal machen wir mal, was zu uns gehört. Das sind jetzt einfach mal die verschiedenen Höfe, die habe ich mal so hingestellt, nicht verwirren lassen. Sondern, ähm, okay. Das ist auf jeden Fall ein Landstück, das für 0 Euro hinzugefügt werden kann. Das ist aber nicht bewirtschaftbar. Ne? Also das ist nicht, das kann man nicht. Wirtschaften so, schauen wir uns mal ein bisschen die Preise an der Felder, die Größe und die Preise an. Das kleinste Feld, was ich gefunden habe, vielleicht findet hat jemand noch etwas kleineres gefunden als ich. Das ist glaube ich meines Erachtens nach ist es das Feld 23 mit einem Wert von 50.000, also 49,40. Und ähm, ja, genau, das ist äh, mit einer Fläche von knapp 2 Hektaren. Ja, das ist klar, das kleinste Feld und da gibt es natürlich viele mittlere Felder in der Größenordnung, ähm, so zwischen 10 äh, bis 50 äh, Hektaren. Das sind so die, ähm, der Großteil der Felder sind so in diesem Bereich. Das größte Feld ist die mit großer Wahrscheinlichkeit die 79 mit einer Fläche von 103 oder knappe 104 Hektaren und einem Wert von 2,6 Millionen circa. Ja, das ist alles gerundete Werte. Ja, Also die Preise ganz in Ordnung, moderat. Es ist natürlich wirklich nochmal zu sagen, wenn ihr bisher jetzt auf den Standardkarten gespielt habt, müsst ihr die... Wahrnehmung der Feld, äh, Feldgröße auf der äh, Karte hier äh, noch mal wirklich überdenken, ne? weil das ist viermal so groß. Ne? Die Karte ist viermal so groß wie die Standardkarte äh, wie ähm, und Belran, wie Elm Creek oder ähm, Erlengrad. Ähm, die ist viermal so groß. Also das, äh, ein Feld, was hier so dargestellt ist, das werde wahrscheinlich einfach ja, was die ein Viertel der Karte auf der Standardkarte einnehmen. Ja, nur damit ihr wisst, vierfach Karte sehr gut vorbereitet. In meiner meines Erachtens nach sehr gut vorbereitet für Multiplayer Safe ähm, oder hat jemand, der im Singleplayer die Helfer einstellen möchte auf den Feldern. Ähm, was ich auch schön finde, ist, dass diese Felder nicht einfach stur ähm, 90, äh, 90, 180, 72 und 360 Grad ausgerichtet sind, sondern ihr seht hier, das sind alle, die sind ähm, zum Teil quer gestellt zu den normalen äh, 90 Grad Winkel ähm, Einstellungen, wie man das Standard kennt. Also hier hat man diese 90 ähm, 90, 180, 270 und 360er Ausrichtungen. Ähm, hier geht es nicht ganz so einfach, also hier muss man halt seinen Weg dann finden. aber ich habe es ausprobiert hier bei dem Feld, also wenn man die die ähm wenn man das vorgewende hier wegfährt, also wenn man das selber von manuell wegmacht, der Helfer findet also den Weg kein Problem auch so lang. Das ist absolut kein Problem. Also die Helfer, die können das schon. Und hier ist ja auch wieder Standard, die ganz normale Ausrichtung. Ja, was ja, ähm, ihr noch etwas gefunden habt oder noch was wissen möchtet, was ich jetzt nicht ähm, erwähnt habe oder was, was ich verpasst habe, dann bitte gerne in die Kommentare rein. Ich bin auf jeden Fall, ähm, wir werden auf unserem Server, Definitiv ein, ein Projekt starten auf diese Karte. In der Hoffnung, dass wir nicht bei, gleich beim nächsten Update einen neuen Save machen müssen. Falls ihr möchtet, könnt ihr auch äh, mich anschreiben, damit ihr diesen ähm, Save bekommt. Äh, ich kann euch gerne diesen Save hier senden. Mit der Aufstellung der Höfe, wie ich die gemacht habe, ähm, kann, ich ihn, kann ich euch gerne zuschicken auf Anfrage. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß für die, die ähm, die Karte bespielen werden. Noch einmal der Aufruf, wenn jemand bei uns mitmachen möchte ähm, auf dem Multiplayer-Server, dann bitte einfach in, äh, zu uns in den Discord kommen äh, und mich anschreiben im Discord, und ja, dann ähm, hoffen wir, dass wir dann einfach ein friedliches und ein schönes äh, Zocken zusammen ähm, erstell, erleben dürfen. Ja, okay, wunderbar. Dann nochmal ganz herzlichen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Map-Vorstellung. Danke, Tschüss und auf wiederluege.